Ich auf der Suche nach Drehorten und für Episode 5 habe ich einen gefunden und neben mir sitzt jetzt der stolze Inhaber dieses Hauses sozusagen, Josef Lüschitz. recht herzlichen Dank, dass wir bei euch drehen dürfen, Aber trotzdem muss ich jetzt fragen, bekannterweise äh, das berühmte Zitat, ein Filmteam im Haus und alles ist aus, stammt von meiner Mutter, also mit 14 zu <lacht> Was hat dich dazu bewogen, uns reinzulassen und daheim zu verwüsten. Naja, einerseits unsere langjährige Freifahrt, glaube ich, ähm, und ja, warum nicht, wenn es passend ist, ja, vom Set her. Es passt super, also man wird das dann im Film noch sehen.